Ah, wie, wie versprochen, das Ding was toucht. Ja. Gut, den Touchscreen-Monitor hatte ich ja. Und mittlerweile habe ich eine Home-Tablet-Box, nennt sich das Ding, von Hans G. Ne? Ja, Hans, der geht jetzt. Äh, und zwar passend zu dem Monitor HT231, die entsprechende Home-Tablet-Box hier, hsg 1291 und die äh, toucht, ja, man sieht es, über das Tablet. Ethernet habe ich mittlerweile verbunden mit dem Ding. Ethernet holt sich automatisch eine IP, statische IP-Settings gemacht. Habe entsprechend bei dem Dingenskirchen äh, die Sprache noch auf Deutsch gesetzt. Das wäre nichts verkehrtes, habe ich mir gedacht, äh, Deutsch. Gut, was war gewesen? Bei dem Ding war es zunächst einmal so. Ja. Erstmal, wir, wir gucken mal, obereckig jetzt. Äh, was ist das für ein Teil? Krieg ich das hier jetzt gebacken mit meinen komischen Fingern? So. Das Ding ist es jetzt. Ne? Das ist ein bisschen klein. Ne? Und kann irgendwie auch so ein bisschen weniger. Aber macht nichts. Ne? Dafür kann es jetzt touchen. Hat USB, da holt sich Strom. Und dieses Stromding dingenskirchens hat noch einen USB-Anschluss, aber der ist nicht dafür geeignet, um jetzt irgendwas Gescheites anzuschließen. Ich denke nur so als Ladekabel. Das beigelegte HDMI-Kabel hat nicht funktioniert. Ja, komisch, ich habe ein anderes genommen. Bums. Ethernet angeschlossen. Und wir hatten ja gesehen, hier kommt das Kabel von meinem Monitor. Ne? Von dem johanns halt ne? So, und dieses Monitorkabel, kabel also touch -Kabel, usb habe ich noch mal derweil nicht dabei noch mal zusätzlich einen usb mehrfachstecker dran gemacht damit ich zum beispiel meine webcam die ihr schon gesehen habt anschließen kann und zum beispiel ein usb stick hat man sowas nicht also direkt den monitor touch ausgang usb direkt an den usb eingang und das ist gut was hat es noch ein ausschalter hat hier dran gut soweit so gut also es ähm, der eingebaute Google Play Store wollte zunächst nicht, ne? Den, das Symbol habe ich mir im Nachhinein erstmal dahin gepackt, äh, gut, Oder nicht gut, ähm, was war gewesen? Hier gab es nur so einen Pre-Play Store, wie auch immer, Play Store, einen neuen Benutzer anlegen, ging nicht, ja, da war der zweite, was auch ein bisschen komisch war, ja der Ding, ja. So, dann habe ich mir da über den Play Store einen vorhandenen Benutzer angelegt und das ging dann. Dann konnte ich mir was installieren. Zum Beispiel Angry Birds. Upguard habe ich mir installiert und Abbast. Und eine Kameraanwendung war logischerweise nicht dabei, weil da keine Kamera drin war in dem Ding. Das ist mir aber ganz recht, ja. glaubt es mir aber nicht, das ist mir ganz recht. Äh, so eine Kameraanwendung. Ja, ich, na gut. Ich habe mir über USB. Über USB habe ich mir halt. Äh, noch eine ganz stinknormale Webcam da dran geschaltet, die jetzt mal so angeht. Und so geht jetzt, wenn das so rot aussieht, das liegt daran, dass das Licht im Boot sogar ist, geht so so rot. Kann das auch nicht ändern. Ja, kein Foto aufnehmen. Boing, ne, da haben wir jetzt davon. So und jetzt wieder zurück und dann können wir über die Galerie äh, Galerie uns die Fotos wieder angucken, wie ich da schön blöd im roten Boot sitzt also wie im Puff. Sah auch schon hinter uns. so Also jedenfalls das Ding touched äh, mit dem App Guard, den ich mir noch installiert habe. Nachdem der Play Store dann ging, ähm, kann ich dann äh, zum Beispiel dem Angry Birds so ein bisschen die Zähne ziehen. Ich hatte eigentlich vorhin Grün eingestellt, aber irgendeiner hat eine Funkfrequenz in der Nähe, der dauernd mal Licht auf Rot ausstellt. Okay, äh, nee, ich weiß nicht, äh, misste ich mal. Äh, also, so viel zum Kinderspiel. Es war also kein Kinderspiel, das erst noch zu laufen zu kriegen. Also, wer nicht so viel Erfahrung hat, der wird sich wahrscheinlich äh, da den Wolf gesucht haben. Aber das also, fing wie gesagt an mit dem HDMI-Kabel. Ne? Also, aber jetzt äh, toucht. Ich weiß nicht, vielleicht war es ein Produktionsfehler, vielleicht äh, habe ich nicht lange gewartet. Jedenfalls mit dem anderen HDMI-Kabel geht es jetzt ganz ausgezeichnet. Und wie gesagt, ich fummel mir jetzt die Apps zu zugange. Apps zugange, so, Angry Birds funktioniert. Dann kann man sehen, da, da wollte ich doch hin. Da wollen wir doch hin. So, was wollen wir gucken? Aha, so, Kamera haben wir gesehen, Galerie haben wir gesehen, Angry Birds haben wir gesehen, Einstellungen, App-Scanner, Browser. Gut, was hat das Ding noch? Es hat irgendwo eingebaut ein Mikrofon. Nee, nicht von meiner Webcam, aber ich habe es festgestellt, ich konnte über Google was suchen. Gucken wir mal einen Browser, da kann man auch zoomen, ja, kann man mit der Finger, da kann ich jetzt rum. Ich habe jetzt quasi eine Art 23 Zoll Tablet ne? und diesen Bildschirm, der ist so flach, den kann man hinlegen. Den könnte man jetzt auch flach legen, also flach, da sind wir wieder beim Puff, wo es gerade so rot ist. Und äh, das Mädchen lächelt auch schon. Nein! Wir haben also wir haben einen USB-Stick dran. Und hier ist dann, das war schon dabei, das ganze Programmchen hier. Seht ihr meinen USB-Stick? USB-Stick 2015. Videos. Ne? Kann ich hier schön browsen. Wunderbar. Ne? Ja, gut. FTP-Droid hatten wir letztes Mal gesehen. Brauche ich jetzt nicht nochmal zu zeigen. Ne? Galerie mal anzeigen. Nur diesmal FTP Droid, das war das andere Gerät. Das Altgerät war eigentlich von der Hardware-Ausstattung besser, eingebaute Webcam und so weiter. Aber es konnte nicht touchen. Also, dieser Dings, den hatte ich ja letztes Mal gezeigt, der werkelt jetzt hier im Netzwerk als FTP-Server, als NAS im LAN. Gibt es auch eine Playlist. So, gut, kann ich überhaupt abspielen? Ja, kann ich auch irgendwie picture viewer Videoplayer war schon dabei brauchte ich nicht zu installieren könnte ich hier abspielen nur diesmal ich hoffe ihr mitgeholfen zu haben Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss